Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man ein Pad in Blender erstellt. Ich habe jetzt schon häufige Tutorials bekommen, ich soll mal zeigen, wie man überhaupt in Blender Sachen erstellt. Und ich denke mir, ein Pad wäre doch ein guter Anfang. Falls ihr noch keinen Blender habt, ladet es euch runter. Die Domain ist blender.org und hier könnt ihr euch Blender einfach runterladen und installieren. Wenn ihr Blender das erste Mal öffnet, kommen irgendwelche Einstellungen, könnt ihr durchklicken, wenn ihr wollt. Wenn ihr es das zweite Mal öffnet, seht ihr dieses Bild irgendwo hinklicken und es ist weg. Dann haben wir hier diesen Würfel und natürlich wird er entfernt. Nee, nur Spaß, wir lassen den Würfel da, wir lieben diesen Würfel. Die Kamera kommt aber weg und das Licht kommt weg und ihr müsst erstmal. mal wie man sich im Blender bewegt. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich habe meine Steuerung in Blender anders gemacht. Um eure Steuerung auch anzupassen, könnt ihr hier oben links auf Edit gehen, dann auf Preferences. Dann hier auf Key und könnt hier oben dann immer eingeben, was ihr wollt. Zum Beispiel gebt ihr hier oben View ein, müsst ein bisschen runter scrollen, bis ihr dann zu 3D-View kommt. Und hier sind meine ganzen Hotkeys. Und die könnt ihr auch selber setzen. Rotate View habe ich auf Maus-Button 4. Bei euch wird es wahrscheinlich die mittlere Maustaste sein. Ihr könnt es alles einstellen. Also um zu rotieren, mittlere Maustaste. Wenn ihr Shift dabei gedrückt, Haltet dann, schiebt ihr so, wenn ihr Steuerung dabei gedrückt haltet, kommt ihr näher und weiter weg. In den Preferences könnt ihr hier links auch noch auf Navigation gehen. Und ich habe immer an Orbit Around Selection, Zoom to Mouse Position und ich habe immer an Auto Perspective und Auto Death. Das ist wichtig, weil sonst habt ihr irgendwann Momente. Ich mache es mal aus, so wo ihr hier heranzoomt und auf einmal ich scroll wie ein Verrückter gerade, aber ich komme keinen Zentimeter vorwärts, geschweige denn rückwärts und das manchmal auch, wenn es keinen Sinn macht. Dementsprechend einfach auf Edit, Preferences, Navigation und hier beide Haken reinmachen. Navigation haben wir. Jetzt wollen wir erstmal den Würfel bearbeiten. Dafür klicken wir mit der linken Maustaste an, drücken dann die Tab-Taste oder ihr drückt hier oben links auf Object Mode und klickt dann auf Edit Mode. Dann sind wir im Edit Mode. Mit den Zahlen 1, 2 und 3 wechseln wir die Auswahlmodi hier oben. Nochmal hiermit kann man Punkte auswählen, hiermit kann man Seiten auswählen und hiermit kann man Flächen auswählen. Ich habe jetzt die 3 gedrückt für den Flächenmode. mode Klicke einmal ins Nichts, dann ist nichts ausgewählt. Ich klicke jetzt diese Fläche an und habe diese Fläche ausgewählt. Wenn ich G drücke, kann ich die Fläche wild bewegen. Wenn ich G nochmal drücke, dann kann ich es anhand von irgendwelchen komischen Achsen wild bewegen. Wenn ich G drücke und dann Y drücke, kann ich es nur über die Y-Achse bewegen. Wenn ich X drücke, kann ich es nur über die X-Achse bewegen. Und wenn ich Z drücke, nur über die Z-Achse bewegen. Hier oben rechts könnt ihr übrigens sehen, was X, Y und Z-Achsen sind und könnt hier theoretisch auch drehen. S ist zum Skalieren, damit kann ich größer und kleiner machen. Und dasselbe geht natürlich auch wieder um irgendwelche Achsen. Wenn ihr XY oder Z drückt auf der Tastatur. Und dann gibt es noch eine Einstellung, die ich immer anmache in Blender. Das habe ich hier oben, wenn ich auf dieses Zeichen drücke, Gizmos, mache ich immer den Gizmo für Move an. Dann ist das Ding hier für mich immer an, egal in welchem Auswahlmodus ich bin. Und ich kann immer diesen machen. So, jetzt habe ich hier wieder halbwegs einen Würfel. Wir fangen jetzt mit dem Pad an. Das Pad sieht so aus, dass ich kein guter Modeller bin und mir deswegen auch nicht die Mühe mache, ein gutes Pad zu erstellen. Ich drücke jetzt die 1 auf dem Keyboard, dass ich so ein Seitenview bekomme. Schiebe das Ding hoch, dass es hier auf einer 0-Achse ist. Und... Wähl dann nochmal diese obere Fläche aus, drück nochmal die 1 und zieh sie hoch... Dann ist das wirklich ein Würfel. Wunderschön. Der Würfel steht jetzt wunderbar auf dieser Fläche auf. Ich würde sagen, unser Pad bekommt erstmal Flügel, damit wir beide Seiten gleichzeitig bearbeiten können. Und dafür drücke ich jetzt hier oben links wieder auf Edit, dann wieder auf Preferences und jetzt auf Add-ons und gebe hier ein Mirror. Mesh Auto-Mirror macht eines äh, das Leben einfacher, deswegen mache ich hier einen Haken rein. Schon haben wir da ist Add-on Mirror aktiviert. Wir können jetzt das Objekt hier im Object-Mode auswählen, drücken die Taste N, dass das, das Seitenmenü aufploppt. Haben hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, und ganz unten bei Edit ist auf einmal Auto-Mirror, klicke ich an, ich möchte es über die Y-Achse spiegeln, deswegen drücke ich hier Y, die anderen Sachen lasse ich alle so, drücke hier oben jetzt auf Auto-Mirror und der Würfel wird automatisch zerschnitten, wenn ich jetzt Tab drücke, um in den Edit-Mode zu kommen, seht ihr, hier ist jetzt so ein kleiner Loop-Cut drin. Und alles, was ich auf der linken Seite mache, wird auch auf der rechten Seite wiederholt und umgekehrt, das heißt, ich kann jetzt hier auf die linke Seite gehen, ich drücke wieder N, dass das Seitenmenü weggeht. Und kann jetzt das hier einfach rausziehen. Und ihr seht, auf der anderen Seite wird das auch rausgezogen. Jetzt die nächsten Edit-Tricks. Wenn ich die Taste I drücke, wird indented Das mache ich jetzt einfach mal. Jetzt haben wir eine weitere Fläche hier drin erschaffen. Ich drücke jetzt S zum Skalieren. Und möchte einfach nur über die x achse skalieren. Damit es ein bisschen kleiner wird. ziehe das Ding meinetwegen ein bisschen hoch. Und drücke jetzt S. E zum Extruden. Das bedeutet, hier kommt jetzt eine neue Fläche raus. Drücke die linke Maustaste, um es zu bestätigen. Und jetzt der nächste Trick. Ich drücke die 3 auf der Tastatur, um gerade von vorne rauf zu gucken. Und halte jetzt Steuerung gedrückt und klicke mit dem rechten Maustaste hier hin. Und das Ding wird einfach ausgefahren. Jetzt kann ich R drücken zum Rotieren. Und es rotiert sich jetzt dementsprechend. Ich drücke jetzt nochmal S zum Skalieren, um es größer zu skalieren. Und... Haltet wieder Steuerung gedrückt, drückt mit der rechten Maustaste hier hin. Die Fläche wird dahin ausgebreitet. Ich drücke jetzt wieder S zum Skalieren, mache das Ding kleiner und halt wieder bei mir die Daumentaste, für euch die mittlere Maustaste gedrückt, um hier wieder den normalen View zu bekommen. Und ihr seht, wir haben dem jetzt irgend sowas wie Flügel gegeben. Wenn wir wollen, können wir jetzt noch alle möglichen Details hinzufügen. Wir könnten zum Beispiel, keine Ahnung, diese Fläche hier auswählen, I zum Indenten drücken und das Indenten. Dasselbe machen wir hier auch noch einmal. Hier können wir offensichtlich nicht so viel indenten, aber ich skaliere es einfach ein bisschen kleiner und schiebe das einfach hier ein bisschen runter und wieder ein bisschen hoch. So, jetzt wählen wir diese beiden Flächen aus drücken jetzt nicht E, sondern wir halten jetzt die Alt-Taste gedrückt und drücken noch mal E und sagen dann Extrude Faces Along Normals, Das ist halt in die Richtung extrudet wird, in die die Flächen gucken und ich ziehe das raus und ihr seht, das wird jetzt hier so raus extruded. Wenn ich jetzt Punkt drücke, kann ich umstellen, dass die Flächen, die ich ausgewählt habe, nicht mehr alle zum Mittelpunkt transformiert werden, sondern zu ihrem eigenständigen Mittelpunkt. Da drücke ich jetzt rauf und wenn ich jetzt S drücke zum Skalieren, werden die Flächen für sich selbst kleiner. Ich drücke jetzt wieder auf Punkt und stelle es wieder auf Median Point, weil das will man ja eher haben im Regelfall ziehe die Dinger runter und jetzt haben wir hier irgendwas unten dranhängen. Wir haben wunderschöne Geometrie geschaffen. Wir können dem Ding natürlich noch Hörner geben, indem wir hier oben raufdrücken. Jetzt drücken wir I und ihr seht, beim Indent macht er so. Wenn ihr aber wollt, dass das Ding komplett geindentet wird, dann könnt ihr auch B drücken für Border und dann wird so geindentet. Aber ich drücke einfach so, weil ich jetzt so haben möchte. Drücke jetzt die Taste 7, um von oben rauf zu gucken und skaliere über die X-Achse rein. schiebt das ein bisschen nach vorne, weil Hörner kommen normalerweise eher vorne raus. Drücke jetzt die Taste 1 und halte wieder Steuerung gedrückt, klicke mit der rechten Maustaste dass die hier hin, dass die Dinger rausgehen. Rotiere das Ding wieder ein bisschen, skaliere das Ding wieder ein bisschen und halte wieder Steuerung gedrückt, wieder rechte Maustaste nach vorne, skalieren zusammen. Und vielleicht wollen wir auch, dass die Hörner ein bisschen nach außen gehen. Dafür kann ich jetzt Steuerung gedrückt halten und Plus drücken. Dann habe ich automatisch mehr ausgewählt. Ich drücke die 3 für die Sicht von vorne, zieh es nach rechts Drücke jetzt Steuerung und MINUS. Dann habe ich weniger ausgewählt und ziehe das noch weiter nach rechts. Jetzt haben wir Hörner, die eher aussehen wie Hasenohren. Aber ist ja auch egal. Wir haben jetzt irgendwie Geometrie geschaffen. Das Pad braucht nur noch Füße. Füße können wir auch erstellen. Aber wenn ich jetzt... I drücke, dann machen wir nur einen Fuß, wenn wir mehr haben wollen, dann kann ich STRG R drücken, meine Maus hier in diese Kante ran machen, dann wird ein Loop Cut geschnitten, das ganze Ding wird einmal durchgeschnitten, ich kann entscheiden, wo der Loop Cut hin soll, wenn ich die rechte Maustaste drücke, kommt es aber in die Mitte. Und jetzt kann ich wieder drei drücken für Flächenauswahl, diese Fläche auswählen und sie indenten und auch diese Fläche auswählen und sie indenten, ich kann beide Flächen auswählen, drücke die drei für die Sicht von vorne und drücke E zum Extruden, schon haben wir Füße. Ich drücke wieder Punkt und Individual Origins, damit die Füße selbstständig größer werden. Ich kann euch mal den Unterschied zeigen. Jetzt habe ich auf Individual Origins gestellt. Wenn ich Skalieren drücke, gehen die Füße selber größer oder kleiner, so wie sie sollen. Wenn ich das aber auf Median Point stelle, dann gehen die jetzt so zusammen. Und das wollen wir nicht. Dann geht es nämlich immer in Richtung dieses Punkt hier in der Mitte. Deswegen Individual Origins. Größer skalieren. Wunderbar. Und dann wieder auf Median Point umstellen. Das letzte, was das Pad noch braucht, ist ein Gesicht. Dafür drücke ich jetzt wieder STRG R. Mache einen Loop Cut. Genau hier. Wähle dann mit 3 wieder diese Fläche aus. Indente das, damit ich Augen habe. Die Augen sollen vielleicht nicht viereckig sein. Dafür kann ich theoretisch jetzt wieder einen Loop Cut machen. dann hier noch einen Loop Cut machen. Kann dann 1 drücken, um Punkte auszuwählen. wähle dann diese Eckpunkte hier aus. gehe wieder auf 3, die draufsicht. Und kann jetzt einfach skalieren drücken. Und oh mein Gott, es wird rund. Es sieht so gruselig aus. Aber wenn ich das hin Bisschen runterziehen, ein bisschen größer skaliere. dass hier vielleicht ein bisschen kleiner skaliere, das hier auch. Dann sieht es vielleicht nicht mehr ganz so gruselig aus. Ich drücke wieder die drei für Flächen auswählen. Wähle diese Flächen aus. Wenn ihr Steuerung gedrückt haltet, könnt ihr übrigens mehrere Flächen auswählen. Das kennt man eigentlich. Und jetzt machen wir wunderschöne Augen, die richtig weit rauskommen. So und so und so. Und so, drücken jetzt I zum Indenten, mache natürlich noch die Pupille und die guckt dann auch natürlich noch mal ein bisschen raus. Ich drücke jetzt Steuerung plus um wieder ein bisschen mehr auszuwählen, gehe in die Seitenansicht über die 1 und drücke jetzt die Taste O und dieses Symbol hier oben wird aktiviert. Und wenn ich jetzt G drücke, dann seht ihr, erscheint so ein Kreis und alles innerhalb dieses Kreises wird mitbewegt, obwohl ich die Flächen nicht wirklich ausgewählt habe. Ich kann den Kreis ein bisschen größer machen, alles ein bisschen weiter runterziehen und kann dann natürlich auch rotieren und wieder runterziehen und rotieren und wieder runterziehen, aber diesmal mit einem kleineren Kreis und natürlich noch rotieren. Und jetzt guckt das Pad immer auf den Boden mit seinen Wobble-Augen. Komm, ich will dem Pad noch ein bisschen mehr Tiefe geben. Ich nehme jetzt diese Fläche hier unten und ziehe die einfach nach rechts. So, das Pet kriegt einen breiteren Arsch. Ihr könnt hier natürlich alles verschieben, wie ihr wollt. Ich mache das jetzt, weil ich Lust habe, dass ich die Dinger hier ein bisschen nach außen verschiebe. Ich mache die Dinger hier auch ein bisschen kleiner. Jetzt aber wir ein wunder. Hübsches Als nächstes müssen wir nur noch Mirror ausschalten, weil ich keine Lust mehr darauf habe. Dafür drücke ich Tab, um wieder in den Object Mode zu kommen. Klicke rechts auf dieses Symbol. Und hier sehen wir, es ist ein Mirror Modifier aktiviert. Und da drücke ich jetzt einfach hier und auf Apply. Jetzt wird er angewandt und ist nicht mehr drin. Das heißt, wenn ich jetzt den Vertice hier bewege, passt jetzt auf der rechten Seite nicht mehr. Wunderbärchen. Als nächstes drücke ich wieder die 3 für die Draufsicht. Drücke jetzt K für das Knife Tool und mache mir einen richtig hübschen Mund. Wunderbar. Am Ende drücke ich Enter, um es zu applyen. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen Mund reingemalt. Da drücke ich natürlich jetzt E, um es zu extruden, aber extrude es nach innen. Drücke übrigens wieder O, damit es nicht proportional wird und drücke wieder S, um es kleiner zu machen. Und jeder gute Mund braucht natürlich viel zu wenig Zähne. Dafür drücke ich jetzt noch die drei hier und hier und I zum Indenten. Die möchte ich jetzt verkleinern über die Y-Achse, aber wenn ich das mache, seht ihr, wird es komisch verformt. Das möchte ich nicht. Dementsprechend drücke ich jetzt Komma und sage nicht mehr Global, sondern Normal. Und auf einmal ändert sich diese Anzeige. Ich drücke jetzt wieder S und Y und es wird über die Y-Achse kleiner gemacht, so wie ich möchte. Drücke wieder Komma und drücke wieder auf Global, damit alles wieder normal wird. Ich wähle dann wieder beide Flächen aus, halte Alt gedrückt, drücke E, gehe auf Extrude Along Normals und bam, da haben wir unsere Zähne. Drücke wieder Punkt, gehe wieder auf Individual Origins, mache die Zähne hier ein bisschen größer, drücke wieder Punkt und dann wieder auf Median Point. Und wir haben ein wunderschönes Pad erstellt. Alles, das, was das Pad jetzt noch braucht, ist Farben. Wir erstellen jetzt eine Textur. Dafür drücke ich Tab, um wieder in den Object Mode zu kommen. Es gibt im Blender vorgefertigte Workspaces. Ich drücke jetzt hier oben erstmal auf UV Editing. Und dann sind wir in diesem Workspace. Wir können hier das so verschieben, wie wir wollen. Ich erstelle aber erstmal ein Material. Hier sind wir auch wieder im Edit Mode. Ich drücke Tab, um aus dem Edit Mode rauszukommen. Ich klicke jetzt hier rechts auf Material Properties. Wir sehen, das Ding hat schon ein Material, aber die Base Color ist eine normale Color. Deswegen drücke ich jetzt auf das Dings und sage dann, ich möchte aber eine Image Texture haben. Die haben wir hier. Klicken wir an. Image Texture. Drücke jetzt hier auf New. Benenne die Jammern. Und die muss nicht so groß sein. Wir sagen einfach mal 250 mal 250 Pixel sind mehr als genug. Ich drücke jetzt auf OK. Wir haben jetzt die Textur Jammern erstellt. Die ist aber immer noch nicht da. Wir können jetzt hier links in dem Bereich oben auf dieses Zeichen drücken und wählen die Textur Jammern aus und sehen, dass es alles schwarz. Also haben wir auch erstmal ein schwarzes Pad. Wir wollen aber nicht unbedingt, dass alles schwarz ist. Wir wollen eigentlich, dass das Pad unterschiedliche Farben hat. Dafür drücke ich jetzt Tab, um das Ding mal so ein bisschen aufzuspalten. Wenn ich jetzt die zwei drücke, kann ich ja so Seiten auswählen. Und wenn ich Alt gedrückt halte, dann wird hier komplett drumherum ausgewählt. Dasselbe mache ich jetzt auch hier. Alt und Steuerung. Und dann haben wir jetzt die beiden ausgewählt. Dasselbe mache ich hier und auch hier. Dann klicke ich auch noch hier und hier hin. Und auch bei den Füßen halte ich Alt und Steuerung gedrückt und klicke die Seiten hier ja einfach mal an. Weil das sind alles... Die so ein bisschen abstehen und die wollen wir trennen vom restlichen Körper. Damit Blender es nachher leichter hat, für uns die Textur zu unwrappen, drücken wir jetzt Steuerung und E, dann kommt Menü und hier drücke ich jetzt auf Maxim. Und jetzt sind diese Seiten hier markiert dass da später die Textur abgeschnitten werden soll. Dasselbe können wir theoretisch jetzt auch noch hier machen und hier machen. Und wenn wir wollen, können wir dann natürlich auch noch hier das auswählen, aber da müssen wir uns dann die Mühe machen und alles selber auswählen, weil das ist eine Form, die haben wir freihand gezeichnet. Die folgt keiner richtigen Logik und deswegen brauchen wir gar nicht erst versuchen, Blender zu sagen, will das automatisch aus, das wird Blender eh nicht schaffen. Drück wieder Steuerung e und Mark 7. Jetzt haben wir überall Themes erstellt, wo wir Themes haben wollen. Wir drücken jetzt wieder auf die 3 und auf A, um alles auszuwählen. Wir sehen hier, es ist ein komisches Mesh. Das macht gar keine kein Sinn. Dann drücke ich A, um alles auszuwählen. Jetzt drücke ich einfach auf die Taste U für Unwrap. Klicke auch auf Unwrap. Und auf einmal haben wir hier alle Formen separiert auf dieser Textur links. Und zwar abgeschnitten, je nachdem, wo wir die Seams gemacht haben. Wir können hier oben jetzt Flächen auswählen, dass wir hier auch Flächen auswählen können. Und wenn wir diesen Knopf drücken, dann ist das, was wir hier ausgewählt haben, auch hier ausgewählt. Und wenn ich diese Taste drücke, sehen wir, ist jetzt diese Fläche ausgewählt. Wenn ich jetzt L drücke, wird diese komplette Fläche ausgewählt und das ist der Körper. Wenn ich hier L drücke... Wird er Flügel ausgewählt. Wenn ich hier L drücke, wird der Flügel ausgewählt. Wenn ich hier L drücke, wird das hintere Beinchen ausgewählt. Ihr seht, hier haben wir jetzt schon mal unsere Beine und so. Und die können wir uns eigentlich auch alle zurechtlegen. Die müssen auch alle gar nicht so groß. Ich drücke hier jetzt mal auf A, drücke STRG S, mache es kleiner. Weil das ist ja Low Poly. Einfach nur, damit wir mehr Platz haben. Ich drücke G, um sie zu verschieben. Und jetzt sage ich einfach hier L, L, L und L. Um die Beine auszuwählen, drücke hier G, um die hier hinzuschieben. Dann wissen wir, okay, das sind unsere Beine. Die kommen erstmal dorthin. Dann klicken wir das an, drücken hier L und L. Das sind unsere Hörner. Interessanterweise sieht das eine Horn so aus, das andere Horn so. Hat sich Blender so gedacht, das so zu machen, dann müssen wir damit leben. Den Mund packe ich dorthin, drücke R, um ihn zu rotieren, dann haben wir ihn dort. Wenn wir uns schon besser vorstellen, wie der Mund aussieht. Und der Körper, der kann ja eigentlich bleiben. So, wenn wir in Blender jetzt die Ansicht wechseln, wir sind jetzt gerade hier im Solid Mode. Wenn ich jetzt hier rechts drauf drücke auf den Material Mode, sehen wir... Wir haben ein schwarzes Viech. Wie geben wir dem jetzt Farbe? Dafür gehen wir jetzt einfach in den Paint Texture Mode. Dafür kann ich hier oben links auf Edit Mode klicken. Und hier haben wir Texture Paint. Wenn wir hier oben auf dieses Symbol klicken, kommen wir immer zu den Einstellungen von aktiven Tool. Und das ist und gerade unser Pinsel. Hier können wir verschiedene Brushes auswählen und auch verschiedene Farben auswählen. Aktuell ist die Farbe Weiß ausgewählt. Das heißt, ich kann hier einfach über die Pupillen rübermalen. Und da wir die ausgewählt haben mit Teams, geht das auch ganz gut. Wir sehen jetzt hier, oh, funktioniert funktionierte nicht ganz so gut an der Stelle. Und wir sehen hier, wird das Ding auch bemalt. Und jetzt könnt ihr euer Pad schon mal ganz entspannt einfach anmalen. Dann bemerkt man natürlich, dass man die Pupillen weiß gemacht hat, obwohl die das einzige am Pad sind, das wirklich schwarz sein muss. Und deswegen wählen wir hier als Farbe einfach wieder schwarz aus, malen überall rüber, als wäre nichts passiert. Oder ich drücke die ganze Zeit Steuerung z um alles rückgängig zu machen. So, ich drücke hier wieder auf Swap. Und wir wollen ja eigentlich, dass die Augen weiß sind. Oh, ich habe ein bisschen über die Augen rüber gemalt. Und das ist ja blöd, wenn man hier die ganze Zeit rüberkommt beim Malen. Deswegen haben wir ja auch hier die Sachen auf gesonderte Inseln geschoben. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier rüber. Machen den hier einfach mal ein bisschen kleiner, dass ihr ihn hier sehen könnt. So. Und ihr könnt dann hier oben links auf dieses Symbol klicken und wechselt dann vom UV-Editor... Zum Image-Editor. Dann seht ihr hier auf einmal alle UVs drauf. Könnt ihr aber nicht mehr wirklich auswählen. Was ihr aber machen könnt, ist, ihr klickt dann hier oben auf View. Dann auf Paint. Und dann könnt ihr einfach hier malen. Und das machen wir jetzt. Wenn ihr F gedrückt haltet, könnt ihr übrigens die Größe bestimmen. Und ich will es ein bisschen kleiner haben. Und dann male ich hier jetzt alles weiß an. Weil die Augen sind weiß. Wunderbar. Die Pupillen sollen schwarz bleiben. Und der Körper, welchen, welche Farbe soll der Körper haben? Das ist natürlich ein süßes Pad. Dafür wähle ich hier unten rechts einfach jetzt die Farbe pink aus. So ein richtig hässliches Pink. So ja, was richtig ekelhaftes. Wir machen ein gruseliges Pad. so. Malen dann hier einfach rüber. Um, alles fein säuberlich ausmalen. Und tada. Das Ding ist auf einmal pink. Im Mund soll es natürlich rot sein. Die Zähne sind dann aber auch auf einmal rot. Deswegen müssen wir hier jetzt reingehen. Weiß auswählen. F drücken, um ganz klein zu werden. Guck mal, so klein kann man gar nicht zeichnen. Und wir merken was. Wir hätten dann doch die Zähne auch nochmal gesondert mit einem 7 machen sollen. Wir können natürlich jetzt wieder hier oben links auf das Symbol hier klicken. Dann wieder auf den UV-Editor gehen. Hier rechts auch auf den Texture-Paint-Mode klicken und dann auf Edit-Mode gehen. Dann den Zahn auswählen, den Zahn auswählen, Steuerung und Plus drücken. Dann haben wir die hier ausgewählt. Mit G ziehen wir die einfach rüber. Wir ziehen die einfach hier mitten in die Augen rein. Dann wäre das auch geschehen. Und dann können wir wieder hier in oben links auf den Image Editor gehen. Wir sind noch im Paint Mode drin. und können auch hier oben links auf den Pinsel klicken und dann hier eine Farbe auswählen. Gehen hier auf die Pipette, wählen das aus, drücken F und malen dann hier rüber. Und dann ist das auch sauber gemacht. So kann man im Nachhinein auch wieder aufräumen. So, also mit den hässlichen Texturen sind wir fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich sonst was für Muster hier reinmalen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier oben wieder eine andere Farbe auswählen. Können dann hier Flecken reinmalen. Aber ihr seht, weil wir eine nicht sehr hochauflösende Textur genommen haben, ist das alles sehr komisch. So können wir halt das Pad aussehen lassen, als hätte es Schaden erlitten irgendwo. Keine Ahnung, warum wir das machen wollen würden. Ah, hier vorne ist es sogar noch ziemlich leicht zu malen. Da müssen wir dann den Pinsel ändern. Deswegen gehe ich hier oben einfach auf Strength runter und wir malen es einfach ein bisschen schwächer rein. Ich mal eine wunderschöne Textur. Da wo die Augen rauskommen, ist es einfach noch rot. So, jetzt wo wir endlich fertig sind mit der Textur, gehe ich hier oben links wieder auf den Object Mode. Wir haben dieses komische Pad erschaffen. Wir müssen jetzt die Textur nur noch speichern. Dafür klicken wir hier oben links jetzt einfach auf Image und dann auf Save As. Ich speichere die jetzt auf meinen Desktop als jammern.png Save As Image. Dann haben wir diese wunderschöne Textur hier abgespeichert. Können hier oben links wieder auf den Layout-Modus gehen und die Textur ist weg. Nein, die Textur ist natürlich nicht weg. Wir müssen einfach nur Material View gehen und dann sehen wir es wieder. Ich zeige euch erstmal Modifier. Ich wähle dieses Pad aus, drücke jetzt STRG 1 und auf einmal sieht es so aus. Jetzt haben wir auch ein wunderschönes Pad, findet ihr nicht? Was gerade eben passiert ist, wir haben automatisch gerade einen Subdivision Modifier angewandt. Wir können jetzt hier rechts auf dieses Tool klicken und ihr seht es Subdivision an. Ich kann hier sonst was einstellen. Wenn ich mehr Levels hinzufüge, wird das Ding übrigens sehr viel weicher. Aber jetzt hat es aber auch so viel Geometrie, dass ihr das Ding nicht mehr in Roblox reinladen könnt. Stattdessen könnt ihr, wenn ihr das wollt, dass das Ding weich aussieht. Ich mache den Modifier hier weg, indem ich auf das X drücke. Könnt ihr Rechtsklick machen und dann Shade Smooth. Und dann sieht das so aus wie diese ganzen komischen Roblox-Pads. Die sind nämlich auch alle smooth geschadet. ist auch ein bisschen eckig. Vielleicht wollen wir wirklich ein bisschen Subdivision, aber nicht so stark. Dafür drücke ich hier rechts erstmal auf Add Modifier. Dann auf Bevel. Und dann können wir einstellen, ich möchte ein Bevel mit drei Segments haben und der sehr groß ist. Und das an allen Stellen, wo Ecken über, über 80 Grad hinausgehen. Jetzt haben wir das Problem, dass das auf diese Zähne hier zutrifft. Die Zähne sind jetzt wunderschön rund gemacht worden. Aber dadurch können wir den Bevel hier für diese Kanten nicht viel größer einstellen. Solche Probleme hat man immer wieder. Stattdessen können wir hier bei Offset einfach auf Percent klicken und können dann die Prozentzahl höher stellen. Und dann wird es relativ gemacht und ihr seht, das Pad wird richtig eingedrückt. Schaut euch das mal an, so. Es kann noch schlimmer aussehen, wenn ich hier von Edges auf Vertices wechsle. Und dann haben wir ein richtiges Horror-Tier erschaffen. Wenn ich jetzt, das mache ich nur beispielsweise, hier einmal raufklicke und dann auf Apply. Und in den Edit-Mode gehe, seht ihr, dieses Pad haben wir jetzt erschaffen. Das ist richtig gruselig und das gefällt mir. Genauso soll das sein. Hier wurde ein bisschen was kaputt gemacht. Da könnten wir theoretisch noch rübermalen, aber ich finde, das passt so perfekt. Genauso soll es sein. So gefällt mir das. Ihr könnt im Edit-Mode natürlich jetzt auch irgendwelche Details bearbeiten, wie ihr lustig seid. Aber wenn euch das Pad gefällt, können wir es auch direkt in Roblox reinziehen. Und wie man das macht und dafür sorgt, dass dieses Pad in Roblox dann auch funktioniert, das zeige ich euch in einem anderen Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Ich bin auf jedes Thema nur ganz kurz und schnell eingegangen. Wenn ihr ein ausführliches Video zu irgendeinem dieser Unterthemen haben möchtet, schreibt es mir auch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis dann und ciao!